1, 2 bereit machen zum Sprung. Alpha Deck. Bereit, also rauch auf den dicken Bereich halten. Die erste Nebel ja, geht links. Bereich halten. Dann rauch, rauch, ja. rauch, raus. rauch raus. Rauch raus. Wenn Rauchmann steht, Sprung. Sobald Rauchmann steht, fertig. Sprung. Fahr ja. Los geht's. mm -hmm. Ich wechsle wieder auf Assault Down. ausgeschaltet? Check, wo ist denn unser Chef? Wo? Direkt Bunker war nicht hier, Bunker war nicht hier. Wo liegt der Chef? Hedy, bloody, wo liegt der Chef? Hedy, bloody, wo liegt der Chef? Hedy, bloody! Scheiße. John! John! Hedy, ich bin da. Scheiße, wo ist bloody? Hedy, ich zieh dich mal ein bisschen zurück. Dir sieht's gar nicht so schlimm aus. Medic! Medic! Ich brauche einen Medic hier! Ich brauche einen Medic hier, Leute! Hier außen Mauer links, ich brauche einen Medic! Und ihr zwei mit dem Atero, ich bräuchte auch einen Rücksicherer für mich. Das ist alles klar. Kommt ran, kommt ran. In meinem Rücken ist noch nicht gesichert. Ja. Da liegen wahrscheinlich auch noch Verletzte. Dankeschön. Oh. Mir fehlen noch zwei von Team Blau. Da ist der FDL mit dabei. Wieder da. Da. da ist Timeout, okay So, Hedy Puls, ja, nicht vorhanden Ich weiß nicht, wo dein ist, Buddy ist, Timeout hey, Ja, Bloody, Bloody war eigentlich hinter uns Der müsste wahrscheinlich jetzt noch am Feld liegen Am Feld? Nee, nee, nee, nee. Ich war der Letzte, keiner ist am Feld zurückgeblieben Ich war der Letzte und ich es geschafft Aber kann sein, dass er in die Bunker rein ist Dass auf der anderen Seite der Bunkerlinie flackt Nee, ich glaube, ich hab ihn gebunden Okay, wenn du mal nach dem Medic funken könntest, wird's mir helfen? Ansonsten... John, 4-2. Ja, das so so. war's Vermisst du immer noch deinen einen Mann? Woho! Negativ äh, haben mittlerweile alle gefunden, aber es sind nur zwei Leute ab. Beschossen, weil keiner von hinten. Okay, Puls, Puls hat er wieder. Ich geh jetzt decken, aber der braucht unbedingt Blut. Äh, positiv, ja, aber ich äh, Bernhard, bleib ja. mal hier. Ja. Hier am Eck, äh, sicher einfach nur diesen Bunker. Ja. Da, da flackt rein. einer von Team Rot. Ja, ich Was weiß, den hat's erwischt. Sag, ne? Ja, ich bin hinter dir. Ich zieh da noch ein Stückchen rauf. Da sind da noch zwei ja. Verletzte. Genau, die beiden sicher. Da liegt doch noch einer. Im das Kopf, ist Thrifty. liegt da auch noch, ja. Ja, der ist, den hat's da vorne erwischt. Achtung. Ich hab noch genügend ähm, Handrauch. Äh, Bernhard, ich bin hinter dir. Check. Wir gehen jetzt darüber zu diesem Bunker und clearen den. Check. Ja, ich sichere euch nach rechts, ja. Check. Check. Ich, wir klären ihn mal von links, bitte. Aus. Da ja. ist keiner drin. Du aus da ist nix. Ja. Ja. Zelt unklar, Zelt weiterhin unklar. Ist immer noch unklar. Der, der ist rein. clear. Da ist sauber. Okay, das Einsicht so in, sauber. in Kuhstall, der ist ungeklärt. Kuhstall. Down. Kuhstall Teise bekämpft. Ich jag eine Granate in den Kuhstall rein. Moment. Positiv. 50 Meter. HE laden. Ah, ja. die Ecke. Chris, einmal Kopf einziehen. Wir jagen in den Kuhstall. eine ne HE. Ah, das war gut. Der ist bestimmt clear. Dann Bereich sauber. der rechts Check. Werden.